Wenn Sie Ihren Partner anblicken, wissen Sie, was Sie sehen, aber nicht mit welchem Gesicht Ihr Partner gerade konfrontiert wird. Deshalb kläre ich Sie jetzt auf. Wenn Sie beim Blick auf Ihren Partner an seine positive Seite denken, wird automatisch Ihr Blick für ihn so sein, dass er automatisch mehr Lust bekommt, positive auch auf Sie zu blicken.